Hallo, wir wollen euch heute unsere neue DT821 modulare Türstation vorstellen mit dem T5 Touchscreen Modul. Dieses Modul ist dafür da, um alle Wohnungen anzurufen. Das heißt, man kann hier über Namenslisten die einzelnen Bewohner des Hauses anrufen. Man kann Namen hinterlegen. Dies geht auch direkt über das Touch-Display. Was eigentlich sehr schön ist, man kann halt im Nachhinein sehr schnell Wohnungsnummern ändern. Das war bei unseren alten Modulen nur via SD-Karte möglich. Das ist ja nicht mehr erforderlich. Wir haben zum einen auch die Möglichkeit, via Code die Tür zu öffnen. Die Tür öffnet, die Tür öffnet jetzt. Man kann Benutzer individuelle Codes vergeben. In Menü, das zeige ich nachher noch. Also pro Wohnung kann halt jedem Bewohner ein Code zugeteilt werden, der natürlich auch später ganz einfach geändert werden kann, wenn der Mieter auszieht. Ähm, wir haben natürlich auch einen RFID-Kartenleser integriert. Die Tür öffnet. Die Tür öffnet jetzt. Auch hier ist es so, wir können die RFID-Karten universell für alle gleich anlernen oder die ID-Karten für die einzelnen Bewohner. Programmieren, einlernen, verwalten und löschen. Das zeige ich euch jetzt im Detail, wie das so funktioniert. Um ins Setup-Menü reinzukommen, müssen wir den Mastercode eingeben. Der ist standardmäßig mit 8x6 8, äh 8 <lacht> vorprogrammiert. Das kann man natürlich im Nachhinein noch ändern. Wir haben die Möglichkeit, das Datum an der Außenstation anzeigen zu lassen. Wir können die Sprache auswählen vom Menü. Wir werden die Station natürlich mit einem deutschen Menü liefern. Man kann aber auch auf Englisch umschalten. Haben wir hier die Möglichkeit, das Videoformat, für Deutschland ist das immer PAL. Die Tonausgabe, also die Sprachansage, die Sie gerade gehört haben. Die Tür öffnet jetzt und wenn geklingelt wird, Gespräch wird aufgebaut und so weiter. Kann man hier auswählen, voreinstellen. Man kann mit der Zahl 1 zur Auswahl, kann man einstellen, dass nur ein Klingelton kurz abgegeben wird oder mit 0, dass gar kein Ton abgegeben wird beim Betätigen des entsprechenden Namens. Lautstärke, Unlock-Modus ist standardmäßig normal Open, Öffnungsdauer, Nachtlicht, also LED-Beleuchtung kann man die Intensität einstellen. Und ich würde empfehlen, den Modus auf Auto zu lassen. Da so stellt, so stellt die Station automatisch die Helligkeit nach den Erfordernissen ein. Und ist die Station mit einem Regenschutz montiert, ja oder nein? Muss halt dann entsprechend ausgewählt werden. Hier kann man zum Beispiel die Menüstyles auswählen: Room List. Also hier werden dann die Raumnummern angezeigt man kann nur eine namensliste dann stehen nur die zahlen da der, Bewo der wohnung Na, Also das bedeutet es steht die wohnungsnummer und der name dahinter ähm, ob das zeit angezeigt werden soll ob das unlock icon also der türöffner das türöffner icon mit angezeigt werden soll night modus und Tagmodus. Das kann man hier einstellen. Mir gefällt der Nachtmodus eigentlich am besten. Helligkeit und so weiter. Na, wie viele stellige Zahlen eingegeben werden müssen, wenn man zum Beispiel über das Codefeld die Wohnung anruft, also für die Wohnung 1. Bei einer Stelle wäre das die 1 und dann die Klingeltaste drücken oder 01 oder 001. Das kann man hier entsprechend einstellen. Ich würde es so lassen, weil wir ja prinzipiell die Namen einprogrammieren wollen. Hier kann man den äh, Mastercode programmieren. Dazu muss man den alten Code eingeben und dann einen neuen Code vergeben. Hier kann man einstellen, ob mit Code geöffnet werden soll oder nicht. Und man kann das universelle Passwort, wenn man ein Passwort für alle Nutzer programmieren will, so keine in Personen- oder wohnungsgebundenen Codes vergeben möchte, kann man hier das Hauptpasswort vergeben, also den Halbcode für alle Bewohner. Schön ist auch, man sieht automatisch die Geräte, die online sind, also die Geräte, die mit Ausrufezeichen sind, haben keine Verbindung oder sind nicht angeschlossen, ID 1, 2, 3, 4 und so weiter durch Auswahl. Der entsprechenden Adresse kann man das natürlich bearbeiten. Man kann jeden Nutzer, wenn er zum Beispiel einen Code ändern will, mal später an der Station, kann man ein persönliches Manager-Passwort vergeben. Das bedeutet, er kommt aber auch nur in sein eigenes Menü, um Codes etc. oder Namen zu ändern. Man kann den Öffnungscode für den Nutzer hinterlegen, also wohnungsgebundene Nutzercodes. Huch. Und man kann natürlich ähm, auch den Namen, der im Menü angezeigt werden soll, ändern. Na, indem man hier drauf tippt und dann gibt man einfach einen neuen Namen ein. Was haben wir noch? Gehen wir mal raus. Wir können jetzt hier zum Beispiel Karten hinzufügen. Karten uns anschauen, wie viel Karten, also Wohnung 1 zum Beispiel, hat eine RFID-Karte gespeichert. Die können wir natürlich auch bearbeiten und löschen. Dann kann man natürlich hier Karten hinzufügen. muss man die entsprechende Raumnummer eingeben, von mir aus auch den Namen, der Bewohner oder des Bewohners in dieser Wohnung, na, wenn man es direkt auf eine Person in der Wohnung programmieren will. Und dann die Card ID kann man entweder manuell eingeben oder halt unter Add Card hinzufügen.